Und los geht's. Thema von diesem Video Mengenlehre äh, mit Harald geschrieben und nicht der andere Begriff Begriffe der Mengenlehre. Eine Menge ist eine Zusammensetzung aus Objekten, die Elemente der Menge genannt werden. Diese Objekte können abstrakt, zum Beispiel Ideen, oder konkrete Gegenstände sein. Sie dürfen diese Objekte eine Gemeinsamkeit haben müssen allerdings nicht. kanto war einer der ersten Mathematiker, die sich mit diesem Begriff genauer befasst haben. Er beschrieb eine Menge naiv sozusagen als eine Zusammenfassung bestimmter wohl Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Das könnte also die Definition einer Menge sein. Wichtig ist also bei einer Menge dass man seine Elemente unterscheiden und daher auch aufzählen kann. Das ist wirklich sehr wichtig bei der Menge-Theorie. Die Elemente einer Menge werden in Mathematik innerhalb von geschweiften Klammern geschrieben. So, erstes Element, zweites Element, was das auch immer sein was das immer ist, ja, das Element könnte ein Begriff sein. So kann man eine Farbe. Rot, Blau und so. Das schreibt man dann so in geschweiften Klammern drinnen es gibt eine besondere menge die leere menge jetzt mit e man kann sie sich vorstellen wie eine leere schachtel die hat keinen In die halt keinen inhalt hat das symbol für die leere menge ist diese geschweifte klammer ohne inhalt oder ein 0 mit einem strich drauf es muss klar sein diese menge hier da ist beides das bedeutet ich habe eine menge die die leere Menge beinhaltet. Also das hier, das Ganze, ist keine leere Menge mehr. Nur das drinnen. Wichtige Begriffe, die Beziehungen zwischen Mengen beschreiben, sind die Teilmenge, die Schnittmenge, die Vereinigung von Mengen, die Differenz von Mengen und das kartesische Produkt von Mengen. Eine Menge ist eine Teilmenge einer anderen Menge, B, wenn alle Elemente von A auch Elemente von B sind. Das kann man sich so vorstellen. Da gibt es so eine Schachtel, eine runde Schachtel hier und die hat viele verschiedene Sachen da drinnen. Ja. Und unter diesen Sachen, die diese Schachtel hier hat, ist auch diese Sache hier. Die hat auch verschiedene Sachen drinnen. Nur die Darstellung hier ist nicht so ganz genau, ja, weil die große Schachtel beinhaltet nicht die kleine Schachtel, sondern die Inhalte der kleinen Schachtel, so also was hier drinnen ist. Also das bedeutet, das ist hier so besser gezeigt, ja, ein bisschen, ja, diese Menge hat diese Figuren, diese Menge diese Figuren, ja, und das ist jetzt hier keine Teilmenge, wie auch immer. Vielleicht finde ich auch irgendwann auch schon ein Bild. Auf jeden Fall. So, das Symbol für die Teilmenge ist das hier. Wenn auch das Gegenteil gilt, dann sind die Mengen gleich. Die Schnittmenge von zwei oder mehreren Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die gleichzeitig beiden Mengen gehören. Das Symbol dafür ist das hier. Also wenn das die Menge A ist und das die Menge B, nur dass diese Figur hier und diese Figur hier gehören zu beiden Mengen. Also das hier ist die Schnittmenge. Die Vereinigung von zwei oder mehreren Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die einer zumindest den Mengen gehören einer oder beiden oder allen halb das symbol dafür ist das hier und wenn wir jetzt hier diese beiden Mengen gehören äh anschauen also das gehört beiden das gehört auch zur schnittmenge äh, entschuldigung vereinigungsmenge äh, und die restlichen gehören hier zu dieser menge a und daher gehören sie auch zur vereinigungsmenge als auch diese beiden elemente des der menge b die Differenz von zwei Mengen ist die Menge aller Elemente, die zwar zur Menge A gehören, aber ohne die Elemente, die doch gleichzeitig, gleichzeitig zur Menge B gehören. Das Symbol dafür ist A ohne B, sagt man. Ja? Und in diesem Fall, die Schnittmenge von A und B wären alle diese Elemente ohne äh, das Element, das zu B gehört, also dieses Element. Also dann werden nur diese drei geblieben für äh, die Differenzmenge das kartellische Produkt zweier Menge, Mengen ist die Menge aller Paarelemente, die als erstes Element ein Element von A und als zweites ein Element von B haben das Symbol dafür ist A Kreuz B Kreuzprodukt ja, so. Die Elemente wären das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem immer Paaren. Ja? Da hätte die äh, Produkt, katholische Produktmenge hier so äh, 1 mal 3, 4 mal 3, 12 Elemente. So, da sind die Grundbegriffe der Mengen Es gibt mehrere Begriffe, aber wir beschränken uns jetzt auf diese drei Begriffe drei, vier Begriffe, die wir jetzt hier gesehen haben. Danke sehr.